Der Campingplatz Eichholz liegt idyllisch direkt am Aareufer. Die angrenzende große Liegewiese eignet sich hervorragend, um die Seele baumeln zu lassen und die Hektik des Alltags zu vergessen. Geübte Schwimmerinnen und Schwimmer können vom Eichholz in der Aare bis ins Mazili schwimmen. Wir empfehlen, vor dem Schwumm einen Blick auf die Gefahrenkarte der SLAG zu werfen.